Guten Tag und herzlich willkommen zur German Wednesday Podcast-Serie Ist das wirklich Deutsch? Mein Name ist Zack Diedrich und mein Thema ist die Beziehung der Deutschen zur Ordnung. Ich weiß, dass dieses Thema ein bisschen abstrakt ist, aber es ist interessant darüber nachzudenken. Ich habe drei Anekdoten, von denen ich glaube, dass sie dieses Thema gut darstellen. Ich mochte diese Anekdoten Ihnen weitergeben. Die erste ist über Zebrastreifen. Mark Ferguson, ein Professor von der Wayne State Universität, den ich kenne, erzählt, wie niemand in Deutschland einen Zebrastreifen überquert, wenn das Licht rot ist. Auch dann nicht, wenn keine Autos auf der Straße sind. Die zweite Anekdote ist darüber, wie in Deutschland Regeln darüber existieren, wie Gartenswäge aussehen dürfen. Und die dritte Anekdote ist über eine rote Linie, die man im Schwimmbad findet. Diese drei Anekdoten kommen von drei verschiedenen Quellen und stellen einen Teil von meiner Frage dar. Sind diese Anekdoten eine Darstellung, die wirklich deutsch ist? Ich habe eine deutsche Professorin von Wayne State über diese Anekdoten gefragt. Das folgende sind Auszüge von einem Interview zwischen mir und Professorin Nicole Coleman. Das heißt, ich, ich denke, das ist, es ist schon ein Indiz dafür, dass, dass die Deutschen sich vielleicht mehr an Regeln halten, aber sie denken schon auch darüber nach, äh, wie nötig das in einer Situation ist. Ich habe noch nie jemanden nachts an einer roten Ampel stehen sehen. Diese Auszüge ist über die zweite Anekdote. Ich würde denken, sie haben einen Witz gemacht. <lacht> <lacht> ich finde das sehr verrückt. Ich glaube es aber trotzdem. Also Deutschland ähm, hat viele Regeln und ähm, ist nicht so sehr auf den Präzedenzfall, sondern auf geschriebene Gesetze ausgerichtet. Das heißt, im Prinzip muss alles schriftlich geregelt werden. Deswegen glaube ich das schon, dass das so ist, finde es aber ein komplett verrücktes Gesetz. Diese Antwort soll ein bisschen Kontext haben, Professor Coleman hat mir früher über die rote Linie erklärt. Ähm, und ich würde sagen, dass das vielleicht wieder sehr ähnlich ist wie mit der grünen Ampel, dass man sich daran hält, weil es für einen einen gewissen Sinn ergibt. Das heißt... Man kann sich ja vorstellen, dass wenn Leute mit Schuhen rumlaufen und dann laufen sie barfuß rum, dass äh, unter Schuhen sind die meisten Bakterien überhaupt. Also da schleppt man am meisten Krankheiten und Bakterien ein. Und wenn man dann barfuß darüber läuft, dass man sich irgendwelche Krankheiten einfangen kann. Ich glaube, dass man einerseits also Angst davor hat, barfuß zu laufen, dort wo andere mit Schuhen laufen. Und dann, wenn man das gerne hätte, dass man barfuß laufen kann, ohne dass äh, man die Bakterien bekommt, dann zieht man die Schuhe auch aus. Das heißt, die Regel ist natürlich da, aber es gibt einen Sinn dahinter, der über Ordnung hinausgeht. Das heißt, der, der Sinn ist nicht, oh, hier ist eine Linie, ich ziehe hier meine Schuhe aus, sondern der Sinn ist, wenn ich meine Schuhe hier nicht ausziehe, dann können andere Leute krank werden und ich vielleicht auch. Ich würde Professoren kommen für ihre Zeit und ihren Einblick danken. Für die Forschung habe ich ein paar Artikel benutzt, die über dieses Thema geschrieben worden sind. Ein Artikel von dem deutschen Journalist Peter Sudeik beschreibt meine zweite Anekdote. In diesem Artikel hat der Autor beschrieben, wie viele Typen von Ordnung die Deutschen hätten und dass überhaupt die Gartenswäge ihren eigenen Ordnungen folgen. Der Autor hat auch beschrieben wie Leute unordentliche Gartenzwege gefunden haben. Diese Leute würden sagen, dass Gartenzwege keine Frauen sind und dass sie rote Latzhosen eine Schaufel tragen müssen. Ich habe diesen Artikel benutzt, weil es mein Thema unterstreicht und die witzige Eigenschaft von dem Stoff folgt meiner Auffassung über Deutschland. Ein Artikel von einer amerikanischen Perspektive ist von Nicholas coolish dieser Artikel beschreibt die Anekdote von der roten Linie, die ich früher erwähnt habe. Dieser Artikel benutzt die rote Linie wie ein Metapher für die Beziehung der deutschen Zuordnung. Wir haben schon vom Professor Kohn gehört, dass diese Erfassung von der roten Linie nicht so richtig ist. Ich habe diesen Artikel in meinem Argument trotz der falschen Darstellung eingebunden, weil man in der falschen Darstellung einen wichtigen Punkt finden kann. Der Hauptpunkt, den ich erzählen möchte, ist, dass niemals ein Stereotyp immer richtig ist. Man kann ein Künchen Wahrheit finden, aber dieses kleine Könchen ist nicht eine Darstellung von jedem. Dieses Künchen ist nicht genug, um ganz Deutschland darzustellen. Und ausländische Leute können nie genau richtig über ein Thema wie Stereotypen sein. Wir haben keinen Kontext, der sehr, sehr wichtig ist. Wir können nicht und sollen nicht über ganz Deutschland sprechen. Deutschland ist groß und hat eine verschiedene Bevölkerung, die nicht so einfach ist, mit nur Stereotypen darzustellen.